Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilen-Rügel. Vorige Woche waren wir ja nicht da. Ja. Martin, ich war beschäftigt, aber du hast es genossen? Nicht ganz, ich habe ein bisschen arbeiten müssen. Ich glaube, da haben wir immer dann, gell? Genau. Was war los in der österreichischen Politik? Die Tirol hat gewählt, und die heute hat getitelt, Heiliges Land bleibt tiefschwarz. Und das ist gut? Na, das ist für den Kurz nicht gut. Okay. Das wird nämlich gefährlich färben. Er ist ja mit einer neuen ÖVP und türkis und so. Ja. Mhm. Und jetzt hat in Niederösterreich die Mitglieder schon gewonnen, als starke Landesorganisation. Genau. genau. In Tirol der Platter, der gleich gesagt hat, auf türkis will ich nicht, ich mache auf schwarz. Ja. Okay. Und wenn das so weitergeht, werden die, die Landesorganisationen wieder stärker, stärker und stärker. Und dann bleibt er wieder über. So wie seine Vorgänger da kurz. Man kann nicht sagen, dass er es nicht probiert hat. Na? Ein bisschen eine Chance hat er ja noch. <lacht> ja, und was, was, ja, was war das sonst noch da? Ja, es gab einen großen Kampf um das Erwachsenenschutzgesetz. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Ich habe nicht gekriegt, dass sie da viel da hat, ja? aber ich gestehe, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, mhm. Was ist das Erwachsenenschutzgesetz eigentlich? Naja, bei dem Erwachsenenschutzgesetz geht es darum, dass. Uh, rund 60.000 Personen in Österreich Unterstützung im Alltag brauchen. Zum Beispiel, um Verträge abzuschließen und so Sachen. Und bis jetzt haben die Sachwalter. Wer sind, wer, wer sind die, Welche Leute brauchen Unterstützung? Zum Beispiel ältere Menschen mit Demenz, oder Menschen okay. mit Lernschwierigkeiten, oder mit psychischen Beeinträchtigungen. Und das Problem an dem Gesetz ist, dass man einer die Rechte zur Gänze wegnimmt. Mhm. Sie dürfen da nichts mehr entscheiden. Und in Zukunft soll das anders sein, das wird jede Person einzeln begutachtet von einem Erwachsenenschutzverein. Äh, Und man sagt, welche Art von Unterstützung für diese Person interessant wäre. Und die Person kann aber auch mitentscheiden, soweit sie noch mitentscheiden okay. kann. Und alle paar Jahre wird dieser Prozess wiederholt. Das heißt also, das ist ein großer Fortschritt. Mhm. Ja, darum geht's. Und wo war jetzt das Problem? das war man der Gesetz kommt? Genau, im Feuer haben alle dieses Gesetz beschlossen. Und jetzt hat Schwarz-Blau gemeint, naja, dafür wollen wir eigentlich kein Geld ausgeben, verschieben wir es um ein paar Jahre. Na ja, genau. Und wir haben natürlich gesagt, das geht so nicht. Das ist ein wichtiges Gesetz, wir wollen, dass das jetzt in Kraft tritt. Mhm. Und dann haben gesagt, ja, ja, Gott, tritt heuer in Kraft, aber Gott gibt es halt einfach keins. Dann haben wir noch mehr im Wirbel machen müssen. Aber ja, wir haben uns durchgesetzt, es kommt mit 1. Juli 2018 dieses Gesetz, und es ist finanziert. Man das muss dazu sagen, er spricht von wir, weil er einer federführenden Mastermind dahinter ist und Kämpfer, gell? Wir haben es gemeinsam geschafft. So ist er. <lacht> In aller Bescheidenheit. <lacht> Gut gemacht. Okay. Was war die Wochen beim Trump los? Die, die Wochen beim Trump, die fangen schon mal so an, dass ich mir nicht mehr genau sicher bin, ob das jetzt schon eine Reality-Sendung ist oder nicht, seine Präsidentschaft. Kennst du House of Katz? Natürlich. Super Serie, kann man empfehlen. Die Aktion, die jetzt gelaufen ist, mit seiner Pressesprecherin, erinnert mich sehr an House of Katz, sie hat nämlich vor Geheimdienstausschuss aussagen müssen stundenlang, und da hat sie auch zugegeben, also es geht immer nur um diese China-Russland-Affäre, mhm. äh, äh, also mhm. hat er da Verbindungen gehabt, oder nicht? Mhm. Und seine Pressesprecherin hat zugegeben, dass sie für ihn manchmal ein bisschen die Wahrheit verdreht, oder ein bisschen flunkert. Nichts grobes, aber ein bisschen dunkel. tut's. Aber mit Russland hat sie nichts gewusst. Und da ist gar nichts der Fall. Aber wozu braucht er eine lügende Pressesprecherin? Die New York Times hat ihm doch nachgewiesen vor kurzem dass er selber schon 2000 mal gelogen hat. Ja, weißt du, wenn man mit drin ist im Lügen, dann okay. kommt man schwer aus. Und sonst? Anders wiederum muss man ja sagen, hm? der Trump ist sich treu geblieben. Von seiner Zeit als Unternehmer bis zum Wahlkampf über die erste Jahrpräsidentschaft bis hin jetzt. Er ist ein straightforward guy. Wie kommst du drauf? Er sagt Sachen und bumm, zack, und das passt. Mhm. Zum Beispiel hat er jetzt gesagt, er, hätte keine, er würde gerne einen Drogendealer mhm. töten lassen. Dann hätte man das Drogenproblem nicht mehr. Weil die Chinesen und auch die Philippinen haben es auch. Keinen. Aber das sind jetzt keine Vorbilder einer entwickelten Demokratie. Aber sie haben kein Drogenproblem. Niemals zum Schluss, Martin. Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Wochen gelernt? Dass ich manche Nachrichten nicht verstehe. Wieso? Da ist ein Bild mit einem Artikel dabei, dass einer mit einem Sessel in der U-Bahn fährt. Ja. Was das ist, ist technisch gefährlich, glaube ich. Was ist da die Nachricht? Das mache ich jedes Mal. Stimmt. <lacht> hat die noch nie einer fotografiert, Nein. gell? Und die? Auch nicht. Na ja, wo ist okay, Ja. Was hast du gelernt? Du, ich hab gelernt, dass es doch äh, Werbefachleute gibt, die die Wahrheit erzählen. Nein. Und kann irgendwie. Ich kann Zucker in okay. In Deutschland gibt es um, einen Smoothie-Hersteller. Mhm. der macht immer recht provokante Werbung. Mhm. Und die bringen jetzt gerade Smoothies aus, okay. äh, die in einem Malboro-Design sind. Warum? Weiß ich es ist China. Okay. Okay. Mit dem Text, wo normalerweise oben steht, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit und so, stellt bei denen oben, Smoothie Trinker sterben auch. Und mit dieser Erkenntnis schicken wir euch jetzt in die nächste Woche. Liked uns bitte, teilt uns bitte oder schreibt einen Kommentar dazu. Aber habt ihr schöne Wochen. Genau. Tschüss Woche. genau. euch. Ja.